Vorricht. Wer zur Hölle ist da? Und wieso seid ihr in meiner sicheren Leitung? Reese, reg dich ab. Ich bin es. Lorelei. Wir haben mit etwas Hilfe die Watershed-Basis zurückerobert. Ich hab... Moment. Was ist das da in deinem Gesicht? Was? Das, <lacht> das ist mein Belagerungsschneuzer. Den Soldaten gefällt er. Wer ist da bei dir? Ich will aus dem ja. Kammerjäger. Das ist ein Roboter, ob brauchen nicht. Wir sind Level 12. <lacht> Meinst du mich damit? Ja, dann wir sind So. Kaffee. Ich hätte gerne ein paar aktorianische Superschwarz, Mr. Bot. Oh, tut mir leid. Der Energiekern ist gerade durchgebrannt. Und Was, glory, der... Äh, die machen schon nichts. Natürlich. Aber das ist, okay. das ist okay. In der Nähe gibt es einen schweren Maliwon-Soldaten. Er nennt sich Papa Kern. ein echtes Arschloch. Der Typ hat einen Energiekern in den Anzug eingebaut. Den brauchen wir. Ah ja, das allseits bekannte Energiekern-Dilemma. Was auch sonst. So, das ist nice. Ist dann mit Erfahrung oder was? Super Fan. Na, wie findest du unsere ersten Sponsoren? Ich muss sagen, bis jetzt ist der Ausverkauf super. Wir haben Mario einen endlos voran an Kanonen Kanonenfutter der Unsere Anhänger. Was, haben wir? Haben wir was ist er denn das? Da. Oh Gott. Alter Was hast du gesagt? Ich frage mich, ob mein Besser in deinen Schädel passt. Mein Charakter stimmt da irgendwas nicht. Ja, Teleportation? <lacht> Was? Teleportation? Wo ist der hin? <lacht> ja, dass ich nur neben dir teleportiert hat der einen reingehauen. <lacht> Also hat er was hinterlassen? Ja, da ist noch so einer. Äh Geht doch und jetzt zurück zum Laden. Ich brauche endlich Kaffee. Verdammt, also bin ich morgens auch. Oh <lacht> Warte, ah. ich, nee, ich Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh! Gott, aber Gott, aber Gott, aber Gott, aber Ah, die teilen. Das ist das. Da. Neustarten oder sowas. Und mein Gesichtsfleer. Uh. Mio oder wie das auch immer heißt. Wieso hat der ihn jetzt Wo die Schlur drauf? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh, so! Oh, so! Können wir jetzt einen Kaffee haben, weil es da wird? Oh, mein Gott, wirklich. Wir sind ein umweltfreundliches Kaffee, weißt du? Also. Du musst deinen Eigenbehälter zum Mitnehmen haben. Na klar! Scheiße! Äh, meiner ist gerade darüber gesprochen. Moment, ich habe eine Idee. Da ist dieser Maliwan-Commander, der immer einen Reisebecher dabei hat. Versuch ihn aufzuspüren. Gar Echt gemerkt, dieses koffeinierte Abwasser, das Maliwan Kaffee nennt, ist an sich schon ein Kriegsverbrechen. Ich will nur den Becher von diesem Commander. Warum tun wir eigentlich jetzt hier so einen Schrottklauen von irgendwelchen high ranking Typen? Weil deren Kaffee braucht man. Will ich einfach den Kopf von denen nehmen. <lacht> ich ein Schädel. Ich glaube mit meinem Charakter ich mir bin stimmt. Kämpfer, um den Der Becher, genau. Andere Leute haben aber Klasse. Oh Gott. Oh Gott. Also ja. oh ja, fette wieder. Ja, genau. so aber Geh Geh oh, geht vorerst die Munition aus. Oh ah. Ich sehe ah. oh, es. Oh oh, ich passe hier nicht durch. Oh. Oh Gott. Nein. Ich fasse nicht durch die Tür. Jetzt <lacht> oh. ich, ich habe Boah, ich muss ja ein bisschen Munition einsammeln. <lacht> du keine normalen Leute? Aus den Raketenwerfer. <lacht> Mann, ich werde normal. Also. Oh Mann, wir sind so nah dran. Ich kann diesen artorianischen Super schwarz beinahe schmecken. Schnell, ist so geil oder von Kaffee. Super Tina, jetzt hier keinen Schwarzen, oder? Ich hoffe doch nicht. Klingen wir kriegen Ärger mit der Genfer Konvention, ey. Das juble. Den Laden an. Na warte, machen wir jetzt ganz einfach so. Na, verdammt. Nein, wir haben unser Auto in der Luft gejagt. Da saß ich gerade drin. Folge oh, weg von mir. Oh, haben die mich getroffen? Glaube ich nicht. Da ist der Bot. Heiß Maul und mach endlich den Kaffee. Klar doch. Krieg dich wieder ein. Gib mir den Becher zum Mitnehmen und ich füll ihn wieder auf. Ja, du, Herr von Kauder Kau, Kau, Kau, kann Leute mit Sorge verspucken. Was dauert hier so lange? Was hast du denn für ein Problem? Der ist alles okay, Daniel? Ja. Charakter ja, scheint mir ein bisschen aggressiv zu <lacht> sein. Warum ist mein Hund eigentlich die ganze Zeit hinter der Theke? Bitte sehr. Einen wunderschönen Tag. Oder nicht? Deine Entscheidung. Ja. Endlich! Bring den Kaffee her! Ich trinke den schon. Ich hab's kapiert und habe vollstes Verständnis. Geduld. Hey, Absprücher. <lacht> Vor allem nachdem ich das gesagt habe, vorhin, ne? Was dauert hier so lange? Du bist meine Lieblingsperson. Das war sowas von nötig. Hey, Atlas-Jungs! Rise and Ride hat wieder ab und der Kaffee geht auf mich! Oh, scheiße, ja! Nicht jetzt? Danke, <Warte>, woche <lacht> Ich kämpfe, ich kämpfe nur für Koffein. Schwere Eisbecher, was? Lock? Was Alter! Zum Glück habe ich hier noch Feuersachen. Ne? Ich euch Eisvieh an. Ich nehme an, das ist effektiv. Um. Boah, ich weiß ja nicht, was Gegner sind und was nicht. Ich auch nicht. Oh. Los, Herr von Kauf, Na, verpiss dich. Ah oh. <lacht> Ich habe keine emotion Ja, ich habe gar keine Emotionen mehr. Oh. Ah. Ich die Waffe. Ähm, was machst du da? <lacht> Weiß ich nicht. Da ich nicht die Waffe Wir können dir nicht genug danken, Jäger. Für dich mag das vielleicht nur ein kleines Detail sein, aber. Dieser kleine Geschmack aus der Welt, die wir verloren haben, gibt uns Schwung. Zumindest bis morgen früh.